Hä? Was ist das denn? Ist das einfach ein Stift auf dem Baum? Nein, ich will! und willkommen zurück zu Pikuniku. Ähm, in der letzten Folge haben wir ein riesengroßes roboter -Schiff gesehen und okay, wir werden wieder beobachtet, anscheinend. Und hier, der Präsident of Sunshine Inc. hat uns besucht, hat uns Geld regnen lassen und wir suchen ein bisschen danach, damit wir uns eine Action-Figure kaufen können. Was ist das hier eigentlich? Hier war ich noch gar nicht an dem Teil der Stadt, oder? War ich hier schon drin? Nein, hier war ich noch nicht drin. Der Ort im... Das, das Haus erinnert mich ein bisschen an äh, Super Mario X. Ich habe gehört, jemand in der Stadt versucht eine neue Sportart namens basskick einzuführen. Wenn du mich fragst, ist das ein dämlicher Name. <lacht> ah, von dir kommt also diese, diese... ...diese Aussage. Interessant. Was gibt's denn hier, so nichts? Vielleicht hinterm Bücherregal. Welches Buch möchtest du lesen? Buch 1, Buch 2, 3, keines... 1. Buch 1, die Legende der Bestie. Im Berg ist eine Bestie. Geh nicht zum Berg. Ist echt wahr. <lacht> okay, äh, Buch 2. Buch 2, Haiku über einen Ho Vogel. Ein Vogel saß auf einem Baum. Vogel tanzte ein wenig. Baum lächelte. Alles dufte. Oh, geil. Jetzt will ich aber drei lesen. Finale. Buch 3, an Türen hämmern. Ich hab mal an die Tür gehämmert. Jemand war dahinter. Warum hast du an meine Tür gehämmert? Tut mir leid, sagte ich. Schon gut. Hämmer nicht an Türen. Okay. Sorry, wollte ich nicht. Wollte hier noch raus. Ah, <lacht> klar. Kann man hier runter? Hui. Ist das hier überhaupt irgendwas? Hm. Das ist ja nichts. Hallo. Der riesige Roboter hat die Vögel verscheucht. Schätze, den fanden sie ziemlich gruselig. Aber jetzt kannst du die Seilbahn benutzen. Viel Spaß. Yay, Seilbahn. Eigentlich ja runterspringen. Juhuu! Ah! Okay, hier unten ist gar nichts mehr. Obwohl, hier ist was! Secret! Tisch, tisch, tisch! Mein geheimer Wohnt hier jemand? Sorry! Was? Na toll! Das ist ja super! Erst du schloss mal die Tür? Dann putze und einen in mein Haus! Und jetzt ist der Teefutsch! Oh! Der einzige Weg, den Tag zu retten, wäre. Mit mir verstecken zu das Spiel! Versuche mich zu finden! Finde den versteckten Felsen! Wahrscheinlich einfach nur ein ganz normaler Felsen. Voll offensichtlich. Oder? Wo oh, ist er? Den werden wir auf jeden Fall noch finden. Okay, ein Felsen müssen wir finden. Aber ich will nochmal hier runter. What? Weil ich auch so ein paar Münzen... ...die ich gerne ran würde. Ach, sag mir jetzt nicht, man kommt da nur ran. Man kommt da nur ran, wenn man von oben genau runterspringt. Alles klar. Und das Wasser bleibt auch nicht für immer. Das bleibt nur ganz kurz da. Hm. Okay. Oh Gott. Warte. So. Jetzt. Yes. yes. huh. Nein, ich bin gesprungen. Ich schwöre, ich bin gesprungen. Nein. <lacht> du Spaß. Das ist ja gemein. Alles okay. Denn... Komm ab! Yes! Geklappt! Okay, wir haben 13 Münzen von 15. Wir wollen ja uns eine kleine, <lacht> keine Ahnung, Amiibo-Figur oder so kaufen. Unsere also kleine Plüschtier. Und wir uns dann in einem Shop gönnen. Oh yeah! wo wo wo wo wo woum! Juhu! Okay, was gibt's hier? Neuer Ort? Neues Gebiet? Neues Gebiet! Erkunde die Welt, aber sollen wir nicht Eigentlich den Typen finden Erkunde die Welt hm. Ich weiß nicht Sollen wir ihn nicht finden Na, Ich schätze mal, wir können auch später noch mal hier so zurück, wenn wir dann genug Geld haben Ich schätze mal, dass das Restgeld ist hier hinten in dem anderen Abteil Hingeflogen oder so Ich weiß es nicht wir gucken uns mal um, würde ich sagen. Wäre vielleicht das Klügste. Was ist das denn, ja? Das ist denn so ein Thron. Ohne Eichel. Bam. Zack. Komm. Yay. Ich kann die Eichel mitnehmen. Aber also vielleicht muss ich auch auf die Eichel drauf, um an die Münze zu kommen. Ja, yeah. Ich habe schon 14 Stück. Bam. Drücke in der Luft X, um einen Hack festzuhalten. Okay, Moment. Oh, lol. Das ist cool. Gibt's hier irgendwas? Oh, hier gibt's was. Wir haben genug Münzen. Aber bevor ich wow, zurückgehe, guck ich mir erstmal noch ein bisschen hier um. Du, du, du, du. Ah. Jahu! Ah, man kann nicht, okay. Ja, ich würde sagen. Oh ja Gott. Okay, komm. Gehen wir doch mal zurück. Weil ich jetzt schon wissen will, wofür man diese Figur gebrauchen könnte. Vielleicht gibt uns das ja auch eine neue Quest im ersten Gebiet. Oder was ist das erste Gebiet? Das richtige erste Gebiet war ja diese Höhle, wo wir geschadet haben, aber die war ja so kurz. Zählt das dann überhaupt noch? Ah, uh, Kacke. Nicht geschafft, Leider nicht geschafft. So. Ich spring hier hoch. Uh, spring hier hoch. Hopp hopp. Und dann ist hier der Shop. Hallo. Ich möchte gerne das Spielzeug kaufen. Ja, gerne kaufen. Billig, billig. Möchtest du dieses Blutmanzer kaufen? Ja. Sehr schön. Ein Plüschmonster. Vielen Dank. Episch! wir haben ein Plüschmonster. Geil, bestimmt kann man damit irgendwo mit der Story weiterkommen, schätze ich mal. Gut, aber mal jetzt erstmal weiter. Wollt mir nur kurz äh stappen. Oh, warte was macht das denn jetzt hier? Bringt mich hier hoch. Okay. Ja, wenn man es nicht schafft, da hoch zu springen, ne? <lacht> Auch wenn das sehr, sehr einfach ist. Aber naja. Okay. Okay. Jiha. -yahoo. -yahoo. -yahoo. Oh, Ach, dafür haben wir den Stein gebraucht. Damit wir hier rüber können. Hui wui wui wui. Oh, warte, Moment, Moment, Moment. Oh, da oben ist eine Wolke! Na, Gott, da momentan. Moment dran. Ich glaube, mich, dass wir wollen kommen, ne? Nee. Hm. Aber ich kann man rein! Oh! Boing, da kann man auch mal rein. Oder? Ich glaube schon. Moment. Boing! Ach oh, Gott. Boing! Boing! Zack! Boing! Woll ich jetzt rausgehe? Nein! Nein. Du hast noch richtig time. So, jetzt. Ach Gott. Ich kenne die Hitbox halt nicht. <lacht> nicht einfach ganz halt nicht geschaffe. Jetzt. Kannst du mir nicht sagen, dass es das nicht ist. Da muss was sein. Und welche Rollen. Ah, ich habe jetzt was geschafft. Yes, ich habe es geschafft. Was gibt's hier? Okay. Ob es das wert war? <lacht> naja. Wie man es sehen will, ne? <lacht> Nein. Jetzt oh, fang ich wieder nach unten. Mal machen wir erstmal die Tür auf hier. Die Tür auf. Hallo. Ach, abgesperrt. Verdammt. Dann geh ich erstmal hier lang. Hallo? Ah, die Tür geht aber auf. Dann ist er gut? Juhu. Juhu. Wow. Was? Hallo. Zack. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, ich bin hier gelandet. Ich meine... Immerhin, ne? Nein. Ach Gott. Ah. <lacht> Man merkt, ich muss mit der Steuerung noch ein bisschen arbeiten. Sie ist nicht schlecht. Sie ist sehr lustig. Muss ich sagen. Genau wie das Spiel eigentlich. Ziemlich lustig. Und let's go. Jetzt. Man muss es im richtigen Timing machen. So, wir kicken mal die Eichel weg dort. Da oben ist eine Münze. Oh, hier sind vier Münzen gleich. Juhu! Yeah, yeah. Zack, wir fallen hier hin. Immer auf diese Blume. Gibt's hier was? Hm, sieht nicht so aus. Nein! Hm. Okay, komm. Machen wir einfach weiter. Gehen wir nach oben rechts. Ich glaube, da geht's momentan für uns lang. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst hin sollten oder hin könnten. Kommen wir da hoch? Nein. Schade. Was? Oh, doch, wir können da hoch. Das ist cool. Können wir diese Blumen auffalten für eine kurze Zeit und dann können wir hier hoch. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Da kommen wir nicht hoch. Aber hier. Die kommen wir. Oh. Ah, Beeilung. Nein. Komm doch zurück. Bruder, mach nicht diesen. Oh. Sowas macht er also. Okay. Interessant. Jetzt. Yes. Okay. Für alle Münzen. Ja. Nice. heiß. Warum nicht wegfahren nein ich muss hier hoch du bringt er mich hin oh, zu dieser geheimen münze yeah. cool nein warte bruder war nicht dieser okay nicht so schlimm yeah. uh. what okay oh gott sorry für die kran Lags gerade ich weiß auch nicht von wo die kommen auf jeden Fall Entschuldigung dafür. Was gibt's denn hier unten? Oh. Hm, was? Hm, okay. Da können wir nicht lang. Können wir da lang? Yes, sie haben die Tür aufgemacht. Ah! Wir brauchen diese Eichel, um hochzukommen. Zack. Nein! Okay, gut. Eichel, komm runter. Zack. Muss da draufstehen, Eiche? Yes, hat's verstanden. Gut. Cool. Warte, was? Was denn? Hm. Okay. Ah, das bringt mich hier <lacht> Ich dachte schon, das ist vielleicht was ganz anderes oder so. Da habe ich noch nicht lang. Ich werde erstmal auf diese Wolke. Die bringt mich zum Münzen, hoffentlich. Vielleicht. Die bringen mich Daten. Will ich gar nicht lang. ich doch lieber zurück hier hin. XXX, jetzt. Yes. Wow. wow. Wie so ein Trampolin. Was? Sams was? Sams Potteries. Wo oh, kann man hier ja Pflanzen kaufen oder so? Blumenladen oder so. Na, ach so, nee. Vasen. Oh, Hallo. Willkommen in meiner Töpferwarengalerie. Ich bin Sam. Die örtliche Töpferin. Diese Töpferwaren habe ich alle selbst hergestellt. Haha, <lacht> nehmen die ruhig Zeit dafür. Okay. Oh. Ups. ups. Ups, wollte ich gar nicht. Oh, tut mir leid. Das war nicht geplant. Oh, ups, tut mir leid. Oh, oh, Ach, aus Versehen. Tophardt-Achievement. <lacht> Ach, naja, vielleicht. Ich habe dazu bestimmt kaputt zu gehen. Och nein, das habe ich so traurig gemacht. Es tut mir leid. Warte, oh, sind die wieder am um Respawn, wenn ich... Oh, Moment mal. Was ist das hier? Sam, der Schleim. Trophäe. Cool. Tut mir leid, ich wollte deine ganzen Waren nicht kaputt machen. Oh nein. <lacht> Ey, jetzt fühle ich mich schlecht spielen. Dankeschön. Deine Schuld, Spiel. Du wolltest ja unbedingt, dass ich das tue. Was gibt's denn da unten? Darf ich jetzt kurz lang? Kaputt! Ah. Oh. Münzen! Und wir kommen wieder hier lang. Okay. Mal kurz gucken, was haben wir denn so? Wir haben so ein Monster. Vielleicht können wir irgendwas damit anfangen? Nein. Apfel können wir abgeben? Aber wir brauchen noch einen dritten Apfel. Einen haben wir schon abgegeben. Allerdings gibt es noch... Das war jetzt der zweite. Und allerdings gibt es aber noch einen dritten. Welchen bin ich haben? Und wir auch nicht wissen, wo der sein könnte. Den müssen wir auf jeden Fall noch suchen. Zack. Oh, Moment. Mir fällt was auf. Zack. Dann vielleicht von hier irgendwie da lang. Wow. Nein, da war eine Münze. Ach komm. das, das ist doch gemein. Das, das ist jetzt nicht nett. Das ist unfair. Ach komm. Was jetzt? Wo bin ich hier? Oh, nächstes Gebiet? Ging ja schnell. Tatsächlich. Erkunde die Welt. Okay. Ich hoffe, wir können nochmal zurück später. Nicht, dass ich jetzt schon alles versaut habe. 100% impossible oder so. Das wäre schon blöd. Muss ich ehrlich sagen. Ach, komm. Ich die Dinger halt ein bisschen auf die Seite. So, ja. Nice, wir sind hier oben. Moment, was jetzt? oh Den Sprung schaffe ich sogar. Aber hier gibt nichts. Alles für nichts. Naja, man hat ja ausprobiert. Hier ja, gibt's nichts. Münze. Yay! 29 haben wir von denen. Fast 30. Oh, man kommt hier hoch. Aber jetzt ist nichts. Wieder mal alles für nichts. So, schön mal schön aufpassen. Oh Moment! Wortwörtlich wirklich sogar aufpassen. Das war jetzt gar nicht geplant. Was war knapp? Dieser Roboter fährt den ganzen, Gesa den gesamten Wald. Was für ein Penner! Und jetzt sitzen meine Freunde fest. Geh und rette sie. Hilf den festsitzenden Dorfbewohnern. Eins, 2 Meine Freunde sitzen in den Bäumen fest. Und dann was? Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Kann ich den Baumstand stehen Nö, natürlich nicht. Warum auch? Wo? Also, ja okay. Ich fragen, wo da drauf steht, aber der liegt da liegt er da. Zack. Bidum. Noch eine Münze. Mehr als 30 jetzt. Ui, was ist das hier? Ah, Hilfe. Da braucht wohl jemand Hilfe. Wir ja. müssen ja wohl ein bisschen drehen. Ja, sonst kommen wir nicht weiter. Drehen wir das mal so. Okay. Ja, das ist dafür. erreicht ja, reicht. Reicht schon. Oder? Reicht das? Ach Gott. Moment, so. Und dann komme ich hier hoch. Und dann müsste ich hier hochkommen, ne? Yes. Okay. Ganz vorsichtig. Ich möchte nicht runterfallen. Ein bisschen mehr auf die Seite, nicht zu viel. Nein. Nein. Jetzt. Komme ich da hoch? Nein, noch nicht. Nein. Jetzt oh, bin ich wieder runtergefallen. Das gibt's noch nicht. Okay. Zack. Was macht das? Das bewegt die Plattform hier. Da wir hier hochkommen, mit der wir Zack machen können. Und das ist frei. Ah, das hat mich gerettet. Danke, der blöde Roboter hat mich überrumpelt. Ich dachte schon, ich würde nie von diesem Baum runterkommen. Kein Ding, Mann. Hilf den Setz für Okay, was jetzt? Ich meine, jetzt gibt es irgendwie hier nichts mehr. Dann machen wir mal weiter. Hui! Hä, dieser große Felsen verschwört den Weg. Dann zertrampeln wir ihn mal. Pass auf! Das Ding gerade explodiert. Oder was ist so von den beiden überhaupt explodiert? Ich bin verwirrt. <lacht> Gibt noch nichts besseres als meine explodierenden Tannenzapfen. Wenn was Großes zerstört werden muss. Gut, einer wäre gerettet. Eine fehlt noch. Okay. Explodierenden Tannenzapfen. Interessant. Hey du! Hilf mir hier runterzukommen! Okay, ich versuch's. Boing! Boing! Boing! Nein! Ich war zu voreilig. Sad. Boing! Boing! Boing! Ja, das geht nicht. Wir müssen jetzt mal hier hoch. Und dann, was machen wir hiermit? Ah, damit drehen wir das Ding. Ja, passt. Dann kann ich hier hoch. Dann komm ich auch nicht da lang, oder? Nein, das soll ich nicht. Das habe ich niemals. Mmh. Oh Gott. Was wird das denn hier? Na, na komm. Äh. So, müsste reichen. Hier hoch. Oh Gott, das ist nicht Ernst. Da spring ich jetzt nicht runter. Die hole ich gleich. Das ist eine Eule. Was macht denn die da? Hey Eule, wach mal auf. Gerne doch. Begib dich zum Treffpunkt. Ja, Moment. Ich hole mir noch kurz diese. Coin! Nein, nein! Ich habe ich hab aus Versehen nicht A gedrückt. Im richtigen Moment. Okay, jetzt aber. Ah! Yes! Ah! Der Käfter sagt auch schon A. Oh, nice. Jung. Boing. Wo bin ich eigentlich? schon mal? Nee, oder? Ach, hier sind wir. Och, Moment, aber ich kann auch so machen. Ja, alles klar. Hui. Äh, schade. Warte, vielleicht kann man das Eichhörnchen austricksen. Lass mal respawnen, oder? Respawn das? Vielleicht wenn ich weiter weggehe. Ich komme mal wieder hoch? Das heißt, äh, ja. Ach, keine Ahnung, wie das geht. Machen wir weiter. Die Truppe ist vollzählig. Lass uns jetzt auf zurückkehren. Ah! Der Roboter ist doch da! Was können wir tun? Hm, ich habe eine Idee. Hey, du! Ich? Was gibt's? Danke für deine Hilfe. Würdest du dir was ausmachen? Würdest du dir was ausmachen, noch eine letzte Tafel zu erledigen? Hier, tritt einfach das Ding weg. super. Psst, was? Er wirkt nützlich. Vielleicht kann er uns helfen? ganz tags oder so? Hm, ich weiß nicht. Wir kennen weder ihn noch seine Motive. Vielleicht können wir ihn auf die Probe stellen, sehen, wozu er wirklich in der Lage ist. Hm, also gut. Hey, du wirst hilfsbereit. Vielleicht interessierst du dich für unsere Organisation. Treff uns doch im Club. Begib dich zum Club. Das machen wir dann in der nächsten Folge und ich würde sagen, ich lasse es mal wirklich mit diesem Hut. War ein bisschen genug jetzt.